Wir hatten jetzt die erste politische Werbeveranstaltung beim Netzpolitischen Abend. Ich finde das ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Endlich nehmen uns Politiker wahr. Also es könnte ruhig mehr davon geben, es könnte auch andere Parteien sein, die hierher kommen. Wir werden auch im September versuchen eine Veranstaltung zu machen, wo wir uns dann den politischen Positionen der Wahlwerbenden Parteien widmen und vielleicht sehen wir dann den Tommy wieder. Ja, es gibt noch Punkte. Erwin? Du musst den Besitzer des Computers fragen. Hallo. Ähm. So wie war das? Nein, die neue. Das ist, glaube ich, auf Petition. Ich glaube, ich kam dort. Das muss doch verlinkt sein. <lacht> genau.